Die Erwartungen, die Mercedes-Benz Consulting an die Kooperation mit der Makromedia hat, sind ziemlich eindeutig. Wir versuchen in neuen Projekten mit dynamischen, innovativen Studenten neue Methodiken, neue Toolings, neue Ansätze für unsere ureigensten Themen zu finden. Ja. Mein Name ist Markus Piesch, ich arbeite jetzt seit fast zehn Jahren bei RTL 2, habe da den Online-Bereich aufgebaut und bin mittlerweile Leiter der Abteilung Strategische Projekte. Ja, Hermann Eckel ist mein Name, ich bin Geschäftsführer der Medienforen Leipzig GmbH. Ja, also ich habe insgesamt fünf ähm, Projekte dabei. Und alle Projekte bewegen sich ähm, letztlich in dem Themenbereich klassisches TV und wie vernetze ich ähm, unser klassisches Kerngeschäft mit den neuen digitalen Möglichkeiten. Zum Beispiel Customer Management, Customer Experience Management und alles was sich damit beschäftigt. Vor allem im Automobilbereich, aber alles auch was mit Mobilität, äh, infrastrukturellen Organisationsthemen sich befasst. Jetzt haben wir hier, dank der Verbindung zu Professor Agarwal, drei Projekte im Blick, die wir durchführen wollen mit den Studenten hier vor Ort. Alle im Grunde genommen zum Thema oder rund um das Thema Digitalisierung. That you in your application how serious you are about the topic. It's good if you do a tiny bit of web research, a little bit of literature research, and that you really bring out uh, you know, some highlights of what they can expect from working with you. Uh, hi everyone, I am Denise, I am from Turkey. Hello, my name is Abhiraj Dehal, I'm from Mumbai, India. Hi, my name is Victor Salas, I'm from Mexico. Hello, my name is Nadine Reif and I study here in the second semester Media and communications Management. Uh, the format is really nice, I really like the idea of the companies coming in and presenting their bit, their tasks, what they want from us to us. Uh, well, I really enjoyed the whole uh, interaction with uh, the people from the different companies. They're so kind to share experiences and actually the fact they're asking us for our opinions, well, it's just, we feel flattered just to be part of These new projects. Ähm, ich fand den Vortrag von den Firmen wahnsinnig spannend, zum einen weil es auch wahnsinnig ähm, nah mit unserem Kurs zusammenhängt und weil es einfach sehr hilfreich für die spätere Be äh, Berufslaufbahn auch ist und ähm, wenn man sagen kann, dass man mit Filmen wie Mercedes zusammengearbeitet hat und deshalb finde ich es einfach wahnsinnig toll, dass die Macromedia so etwas anbietet.